Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Stadt Graz ist eine Mobilitätsstadt und wir wollen aus dem Haus Graz viele Angebote bieten, von der Straßenbahn über das Fahrrad, über Scooter, über den Individualverkehr auch zu Fuß gehen und wir wollen uns ständig weiterentwickeln und da bietet es sich an, intern einmal im Haus Graz abzufragen, welche Mobilitätsverhalten wir bevorzugen und welche neuen Produkte wir vielleicht weiterentwickeln sollen. Ja, ich kann es nur bestätigen. Viele sind schon mit dem Rad unterwegs oder sind zu Fuß zur Arbeit oder mit den Öffis unterwegs zur Arbeit. Ich höre aber immer wieder von vielen Kolleginnen und Kollegen auch, ich würde wirklich gerne, es wäre toll, aber... Und uns geht es jetzt darum, das Aber ein bisschen kleiner zu machen mit ihren Ideen. Vielleicht gibt es da Dinge, die wir noch nicht gedacht haben und vielleicht können wir da und dort unterstützen, um das aber so klein wie möglich zu machen. Und da würden wir wirklich um ein paar Minuten bitten, dass Sie sich Zeit nehmen, dass ihr euch Zeit nehmt, um unsere Umfrage auszufüllen, damit wir ein repräsentatives Ergebnis zustande bringen. Und wir haben uns auch etwas einfallen lassen. Es wird natürlich unter den abgegebenen Umfragen ein Preis verlost, einen Scooter, einen E-Scooter. Also bitte mitmachen.